ziehen Sie die Datei entweder per Drag and Drop in das dafür vorgesehene Feld oder nutzen Sie den Button Datei hinzufügen. Es öffnet sich das Fenster Dateiauswahl. Über Datei auswählen wählen Sie eine Datei aus Ihrem lokalen Verzeichnis. Laden Sie die Datei anschließend hoch. Nehmen Sie nun noch letzte Einstellungen für die Aktivität vor. Mit Votes, Likes wählen Sie aus ob Kommentare an der PDF durch andere Teilnehmende bewertet werden dürfen. Die Einstellungen Textbox und Freihandzeichnung geben an, ob Teilnehmende in das Dokument schreiben bzw. zeichnen dürfen. Gegebenenfalls erlauben Sie den Teilnehmenden, das Dokument mit oder ohne Kommentare herunterzuladen. Zuletzt können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. Drücken Sie nun Speichern und Anzeigen, um die Aktivität anzulegen und anschließend anzuzeigen. Ihnen stehen nun über der PDF eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung. Mit diesen können Sie und die Teilnehmenden Markierungen vornehmen und Kommentare hinzufügen. Ich zeige Ihnen nun die Anwendung der einzelnen Werkzeuge. Wir beginnen mit dem PIN-Werkzeug. Mit diesem fügen Sie einen Kommentar an einem bestimmten Punkt ins Dokument ein. Klicken Sie auf das PIN-Symbol auf der linken Seite der Werkzeugleiste. Anschließend wählen Sie im Dokument die Stelle aus, an der Sie die Anmerkung hinzufügen wollen. Anschließend tragen Sie auf der rechten Seite einen Kommentar ein. Gegebenenfalls verfassen Sie den Kommentar anonym. In diesem Fall sehen andere Teilnehmende nicht, wer den Kommentar verfasst hat. Bestätigen Sie den Kommentar mit Annotation erstellen. Wir fahren mit dem Rahmenwerkzeug fort. Mit diesem können größere Bereiche in der PDF markiert und kommentiert werden. Wählen Sie in der Werkzeugleiste den Rahmen. Klicken Sie nun mit der Maus an der gewünschten Stelle ins Dokument, halten die Maustaste gedrückt und spannen den Rahmen auf. Der Rahmen wird gesetzt, wenn Sie die Maustaste loslassen. Anschließend fügen Sie den Kommentar wie im PIN-Werkzeug ein. Als nächstes sehen wir uns das Textmarker-Werkzeug an. Mit diesem können Textstellen markiert und kommentiert werden. Klicken Sie auf den Textmarker. Anschließend markieren Sie mit gedrückter Maustaste die gewünschte Textstelle. Es öffnet sich wie bei den anderen Werkzeugen das Kommentarfenster. Das vorletzte Werkzeug ist das Durchstreichen. Mit diesem streichen Sie Textstellen durch und kommentieren sie. Sie können damit beispielsweise eine Korrektur zu einer Passage im Text hinzufügen. Klicken Sie zunächst auf das streichen -Symbol. Anschließend markieren Sie wie beim Textmarker die Stelle und fügen den Kommentar hinzu. Die Textstelle wird nun durchgestrichen angezeigt. Zuletzt sehen wir uns das Text- und Stiftwerkzeug an. Falls es in den Einstellungen aktiviert wurde, können die teilnehmenden Text oder Zeichnungen ins Dokument einfügen. Ich zeige Ihnen die Funktion kurz anhand des Textwerkzeugs. Wählen Sie das Textwerkzeug und klicken in das Dokument. Tragen Sie anschließend den Text ein. Eine Kommentierung ist hier nicht vorgesehen. Löschen Sie Texte indem Sie sie mit dem Cursor anklicken. Klicken Sie auf das Kreuz in der oberen rechten Ecke des Textes und bestätigen Sie die Löschung. Zuletzt zeige ich Ihnen, wie Sie auf andere Kommentare reagieren können. Kommentieren Sie einen Kommentar, indem Sie eine Markierung im Dokument anklicken. Es öffnet sich ein Kommentarfeld unter dem Kommentar. Tragen Sie einen Kommentar ein und bestätigen diesen mit Antworten. Gemeinsam mit den Teilnehmenden können Sie nun mit den gezeigten Werkzeugen Markierungen und Kommentare im ganzen Dokument erstellen.